Ryan, hast du denn noch mehr mitgebracht für uns? Und wie kam es überhaupt dazu, dass wir jetzt neben den AI-Filtern, den PDCs, dass wir jetzt überhaupt diese Business Attributes ähm, uns ausgedacht haben und ausliefern? Ja, das ist, glaube ich, eine relativ äh, gute Story, weil wir hatten zuvor natürlich bereits ähnliche Funktionalitäten in Form von den PDCs oder ai feldern Doch wir haben einfach gemerkt, es ist viel zu viel Aufwand für viele Kunden, diese PDC-Felder immer neu zu programmieren, weil da stand wirklich Programmieraufwand dahinter gesteckt, da mussten die UIs gebaut werden. Das war also nichts, wenn man schnell mal seinen Prozess aufbauen wollte. Deswegen, wie gesagt, wir haben die AI-Felder, die sind sehr gut angekommen, die sind sehr einfach konfigurierbar. Warum machen wir es nicht auch so für unsere modernen Business Attributes? Und daher kam das auch. Auf. Wir hatten permanent das Feedback bekommen: hey, die AI-Felder sind total toll, wir haben nur das Problem, die sind nicht taskspezifisch. Wir können damit nicht so arbeiten mit den PDCs. Das Beste von beiden werden zusammengeschmissen und so sind die Business-Interviews quasi entstanden. Das ist die Geschichte. Würde ich auch sagen, übertrage ich doch einfach mal unseren Entwicklungsstand, wie wir es jetzt auf dem System haben. Das ist jetzt also ein ähm, kleiner Kind-Reminder äh, für die Zuschauer. Wir schauen jetzt ins Entwicklungssystem. Also ähm, wundert euch nicht, die Bezeichnung oder sowas. Also wir verfolgen jetzt keinen äh, konkreten Business-Zweck, sondern es geht darum, glaube ich, bei die genau. Vielfalt zu zeigen. Genau. Ja, super. Also. Die Caro schon meinte, wir sind ja auf einem Entwicklungssystem und ich glaube, das erkennen wir auch relativ gut. Also, wir haben hier sehr sinnige Daten, wie zum Beispiel den Text-Input-Test. <lacht> ähm, diese, diese Oberfläche hier, die haben, äh, haben wir uns zusammengenommen, um das einfach mal zu testen, um auch darzustellen, was können wir das machen. Deswegen haben wir eben in dieser Entwicklungssituation so in den Schweifen, die wir so auch in den Kunden geflogen sind, herausgefunden, hey, die wollen eben auch verschiedene input -In also wie zum Beispiel Radio-Buttons, wie Checkboxen große Text-Areas, Multi-Inputs oder Inputs mit Suchhilfen. Aber du bist halt regelmäßig in Kontakt auch mit unseren Kunden und schaust eben auch, hey, was wird für die Zukunft gebraucht? Wir entwickeln da gemeinsam zum Beispiel so eine Art Roadmap. Genau, ja. Und wenn wir jetzt, Brian, wenn wir uns mal ähm, auf, die, auf die großen, sag ich mal, Key-Capabilities hier von den Business-Attributes beziehen, ja. ähm, würde ich das richtig zusammenfassen. Wir können mehr Intelligenz bei gleicher oder ähnlich simpler Konfiguration wie AI-Felder erwarten. Wir haben verschiedene Typen, verschiedene Ausprägungen von Feldern. Ähm, die Kunden können eben ähm, für sich entscheiden, ist es ein Dropdown, ist es eine Selektion, sind es aber eben auch mehrere Feldwerte auszuwählen. Und ähm, wenn wir jetzt die Brücke noch bauen zu den Prozessen, mhm. Ich möchte das nicht für den gesamten Prozess zentral haben, ich muss steuern können, an welchem Task wer soll Daten sehen und wer soll sie anfassen, wer soll sie editieren können. Genau. Und du könntest diese Felder jetzt auch einem spezifischen Task zuweisen. Genau, auf jeden Fall. Wir haben es ja vorhin in der Demo gesehen, wir hatten verschiedene Felder, haben verschiedene Tasks und auch hier ist ein relativ gutes Beispiel, wir sehen einmal, wir haben eine Gruppe, bei der ich was eingeben kann und wir haben eine Gruppe, die ist Display-Only. Also ich finde es richtig cool. Und vielen Dank, Brian, für den Überblick. Ähm, ja, lasst uns ein kleines Wrap-up machen. Vor allem nach diesen coolen neuen Insights in das, was kommt. Wenn ich jetzt Bestandskunde wäre und AI-Felder und PDCs im Einsatz hätte, würde ich mir die Frage stellen, ähm, wie komme ich jetzt dahin? Wie könnte ich denn jetzt schlank diese neuen Features nutzen, ohne alle meine Templates wegzuschmeißen? Deswegen haben wir darauf geachtet, das ist ein Feature, das läuft wirklich parallel. Das wurde dazu gebaut. Ohne die alten AI-Felder und PDCs beeinflussen. Das kann man wirklich dann immer Schritt für Schritt ausbauen und dann komplett umsteigen auf die Business Edge. Es kann durchaus passieren, dass wir Apps und neue Features nur noch auf UI5 oder anderen technologischen Anforderungen entwickeln. Das heißt, wenn das SAP-System dann eben Enhancement Package 7 hat, dann kann es sein, dass neueste Features, die auf neueren Systemen, SAP-Ständen beruhen, dass die nicht verfügbar sind oder nicht genutzt werden können. Aber wenn APM passt zum SAP-System, dann kriegt man nicht die Probleme, dass auf einmal die Hälfte der Features von der Vorgängerversion nicht mehr tut. Auf jeden Fall. Super cool. Ja, richtig cool. Ich denke, damit verabschieden wir uns auch. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch mega Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.